Oh ja, wir sind hier im Ritz-Karten und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht was für Saft, einfach Orangensaft. So.